Also ganz kurz, ich bin 2015 zum Studium, also zum Masterstudium in die Türkei. Gleichzeitig habe ich auch seit 2013, 2014 journalistisch gearbeitet, auf Deutsch, Englisch und dann auch auf Türkisch, Texte geschrieben. Und 2018 im September bin ich dann eben zusammen mit anderen festgenommen und dann verhaftet worden. Wir waren drei Monate, etwas über drei Monate im Gefängnis. Danach mit Ausreisesperre belegt, also auch ich als äh, nicht-türkische Staatsbürger sozusagen und am 11. September 2019, also genau ein Jahr danach, äh, bin ich dann mit den anderen zusammen wieder, also alle immer gemeinsam, beim zweiten äh, Gerichtstermin freigesprochen worden. Seither, also seit ein paar Monaten, bin ich jetzt wieder hier in Europa, war ich das Erste und ja bin gerade dabei eben, also verschiedenste Städte zu bereisen, ähm, Vorträge zu machen, vor allem zu dem Buch, das die Solidaritätskampagne für mich, also ich bin dann auch noch nicht dabei gewesen, dass wir gemeinsam herausgegeben haben. Das heißt, die Türkei am Scheideweg, was eben gesammelte Schriften von mir gemeinsam mit anderen teilweise, oder sehr viele Schriften gemeinsam mit mir zur Türkei sind. Zur Türkei habe ich eben seit 2013 eigentlich sehr intensiv auch gearbeitet. Ich habe schon in Wien mich über türkische Studierende studieren, aus der Türkei. Ähm, mich mit der Materie halt begonnen zu befassen und ab 2015 dann habe ich das eben dann auch in der Türkei vertieft ja also das ist im Prinzip mein Bezug also ich habe sehr ja jetzt sehr lange in der Türkei gelebt und war in der Zeit auch kaum äh, in Europa oder anderswo Max, maximal in zwei Wochen äh, im Jahr genau und jetzt ist für mich wieder was Neues wieder hier zu sein aber die Türkei ist natürlich für mich ein sehr wichtiger wichtiger Ort wichtiger Bezugspunkt äh, weil sehr viele Freundinnen Freunde Genossinnen Genossen Menschen, die mir sehr wichtig sind, dort sind. Also im Grunde gibt es in der Türkei seit 2013, grob gesprochen, also seit vielleicht auch sogar, so langsam hat sich das nicht angebahnt, das fiel ja nicht vom Himmel, aber seit 2013 so eine offene Hegemoniekrise. Ganz einfach formuliert, dadurch, dass einerseits die Beherrschten sich nicht mehr so äh, regieren lassen wollen wie bisher äh, und dadurch auch eine Krise innerhalb der herrschenden Klasse ausgelöst haben oder eigentlich eine multiple Krise. Das heißt, Fraktionskämpfe auch in, innerhalb des Staates und in, der herrschenden, in den herrschenden Fraktionen in der Gesellschaft ausgelöst haben. Äh, und diese Krise, diese Hegemoniekrise, äh, die sich dann auch, mit anderen Krisendynamiken verbunden hat, die ja nicht immer nur also türkei-spezifisch sind, Weltwirtschaftskrise, ähm, die allgemeine äh, sich verschiebende Kräftelage im imperialistischen Weltsystem, ähm, dass der mittlere Osten dort sozusagen ein Fokuspunkt, dieser Auseinandersetzungen ist auch, also einerseits ähm, der schwindende Einfluss, aber nicht immer noch die stärkste Macht, aber der schwindende Einfluss der USA, vor allem auch über den Syrien-Krieg äh, eigentlich und äh, der äh, relational steigende Einfluss Russlands äh, und natürlich andererseits auch der Aufstieg Chinas ökonomisch eher. Äh, also und da liegt die Türkei natürlich geografisch auch an einem wichtigen Punkt. Also diese multiplen Krisendynamiken im Inneren und im Äußeren äh, spinnen sich im Prinzip weiterhin fort. Ähm, es hat dann eben quasi eine unglaubliche Dynamik an Wahlen, Protesten, Krieg im Inneren, im Äußeren, dann eben auch Bombenanschläge und was weiß ich, äh, gegeben. Eine Spirale von Widerstand und Gewalt. Ja, also eine immer autoritärere, also diese Hegemoniekrise, immer autoritärer lösen wollende und auf immer äh, autoritären und auch ähm, brutale Gewalt setzende ähm, Fraktion im Staat, nämlich die Fraktion um Erdogan oder die Fraktionen um Erdogan, die äh, diese Krise auf diese Art und Weise lösen wollen das aber auch nicht geschafft haben und wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft nicht schaffen werden. Aber gleichzeitig hat es auch keine andere Dynamik oder Fraktion geschafft, sich durchzusetzen. Also weder sozusagen andere Fraktionen in der herrschenden Klasse, im Staat, noch ein genuin demokratisches Projekt von unten, das auch noch existiert. Also es existiert im Sinne von einem Potenzial, das sich immer wieder artikuliert, sei es jetzt vor allem also in der Frauenbewegung. In den äh, periodischen Protesten am 8. März und am 25. November, sei es natürlich in der kurdischen äh, Bewegung, die sowieso so auf einem anderen Level steht in gewisser Hinsicht, sei es aber auch in der alevitischen Bevölkerung, die äh, auch zumindest diesem Modell, das da oktroyiert werden soll, also autoritärer Staat, türkisch-islamisches Gesellschaftsmodell, konservatives Gesellschaftsmodell äh, und gleichzeitig auch ähm, eine aggressive Kapitalpolitik, äh, Neoliberalismus, auch wenn es ein eher heterodoxer Neoliberalismus ist, das hat äh, politische Gründe, ähm, die dem eben widersteht. Und dann gibt es auch noch andere gesellschaftliche Dynamiken, die dem widerstehen. Und äh, aufgrund dieser Widerstandspotenziale äh, ist natürlich auch äh, die demokratische Option sozusagen, ja, die genuine Demokratisierung der Türkei auch noch eine Option, genauso wie aber auch die immer... Äh, stärker werdende Faschisierung, ähm, angetrieben vom, vom jetzigen Regime. Diese Möglichkeiten äh, stehen alle im Raum. Äh, und wie sich das entscheidet, hat sehr viel mit äh, gesellschaftlichen Kämpfen zu tun, aber natürlich auch zum Teil mit internationalen Entwicklungen. Also es äh, ist so, dass es im Prinzip in der Karriere jedes Jahr Seit 2013 oder 14 in jedem Jahr mindestens eine Wahl, ein Wahlgang gab. Das war jetzt mal Lokalwahl, Präsidentschaftswahl, äh, allgemeine Wahl, also Parlamentswahl or, oder Referendum oder was auch immer. Aber immer irgendeine Form von Urnengang. In diesem Jahr waren eben die Lokalwahlen angesetzt. Eigentlich auch jetzt im November die ähm, Präsidentschaftswahlen, die sind darauf vorgezogen worden auf letztes Jahr, auch genau aus Gründen dieser Krise, ja? ähm, um die schnell sozusagen über die Bühne zu bringen. Äh, es war damals schon klar, eigentlich, als vor allem also Erdogan selbst, aber auch sein Bündnispartner, Hauptbündnispartner, die faschistische äh, MHP, äh, auf diese vorgezogene Wahl gedrängt haben. Das haben sie da also teilweise sogar offen mit der Begründung gemacht. Wir wissen nicht, was nach den Lokalwahlen passieren wird. Ja, also es, sie wussten wahrscheinlich schon damals, dass äh, sie die Lokalwahlen wahrscheinlich verlieren werden oder halt, große Verluste hinnehmen werden in sehr vielen wichtigen Städten. Und so ist es auch passiert. Also die meisten großen Städte äh, der Türkei, inklusive der absolut wichtigsten Stadt Istanbul und Ankara, der Hauptstadt, äh, sind nach 25 Jahren, äh, die diese Städte im Prinzip in der Hand der AKP oder ihrer Vorgängerparteien, also aus der gleichen politischen Bewegung äh, waren, an die kemalistische äh, republikanische Opposition gegangen. Ja? Und äh, in Istanbul ist das halt nicht akzeptiert worden. Das war sehr, sehr knapp, also bei einer 15, 16 Millionen Stadt mit, ich glaube, über 10 Millionen Wahlberechtigten. Mit einem Stimmunterschied von 20.000 oder 15.000. Da ja. ähm, hat dann das Regime äh, das forciert, diese Wahl wiederholen zu lassen. Die Annullierung war nicht absurd, also die vorgeschobene Begründung war auch absurd. Und ist damit ein Risiko eingegangen. Ja. Das zeigt auch schon einerseits, dass... Istanbul ist sehr ja wichtig, also wie wichtig Istanbul ist. Es geht da nicht nur natürlich um die Städte, sondern es geht auch darum, dass die Städte in der Türkei und die Gemeindeverwaltung ähm, extrem großes, ähm, also eigentlich ein Feld für Akkumulation, Kapitalakkumulation und auch politische Möglichkeiten sind, sage ich mal. Also sehr einfach heruntergebrochen. Und äh, die haben das riskiert, das Risiko eingegangen, haben dann die zweite Wahl aber mit, äh, ach, also mit, mit, mit äh, wie sagt man so sagen, verloren, 800.000, 900.000 Stimmenunterschied, also unglaubliche äh, Verluste eigentlich, weil das nämlich von der Bevölkerung, auch von ihrer eigenen Basis teilweise, äh, eben als das angesehen wurde, was es war, nämlich ein ziviler Butchversuch, der illegitim erachtet wurde. Das zeigt aber auch zwei Sachen. Einerseits hat es eben diese, diese, Annahme, diese hoffnungslose Annahme widerlegt, dass Erdogan letztendlich jede Wahl, jedes Referendum irgendwie gewinnt. Mit welchen Mitteln auch immer. Es hat eben aufgezeigt, dass die Kräfte nicht ausreichen. Also, das Regime mag stark sein, es mag alle mehr oder weniger alle Staatsapparate mittlerweile kontrollieren. Aber das heißt nicht, dass die, die Kraft des Regimes unendlich ist. Ja, und das ist eben aufgezeigt worden mit dieser Wahl. Und zweitens, ähm, ähm, zweitens hat es eben auch gezeigt, äh, dass diese Leute dort auch Fehleinschätzungen machen können. Nämlich die Fehleinschätzung, dass sie das noch drehen können. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und zwar im Prinzip auch klar, dass das nicht funktionieren wird. Äh, es sei denn, es passiere etwas Außergewöhnliches. Und dazu hat die Kraft nicht ausgereicht. So. Und deswegen hat die eine große Symbolbedeutung, die Wahl. Auch wenn jetzt natürlich die republikanische Opposition, die kemalistisch republikanische Opposition, also angeführt von der THP äh, äh, und vor allem jetzt auch quasi angeführt, würde ich schon sagen, also diese Fraktion, die sich da formiert in der Opposition vom neuen Istanbuler Bürgermeister, der quasi zum Sprachrohr oder zur Führungsfigur dieser Opposition geworden ist und ähm, mit durchaus hoher Wahrscheinlichkeit auch bei einer möglichen Präsidentschaftswahl der Gegner von Erdogan werden würde. Diese Fraktion ist natürlich oppositionell, aber sie ist bürgerlich oppositionell. Das heißt, sie trägt sehr viel auch mit, unter anderem auch den Krieg in Syrien. Und diese, also diese Tendenz, die sich wie unterscheidet vom, vom Regime, Sie unterscheiden sich so, dass sie quasi die Staatsapparate, die bürgerlichen Staatsapparate wiederherstellen will quasi. Also sie sagt quasi, okay, Staat und Gesellschaft sind in der Türkei einfach wirklich ähm, zerstört worden teilweise in den letzten Jahren in diesem Auf und Ab. Das muss wiederhergestellt werden, normaler bürgerlicher Betrieb. Normalisierung ist auch eins der von deren Schlagworten. Und das Ganze natürlich auch abgestimmt in Koordination mit dem internationalen, also europäischen, amerikanischen Kapital. Also das ist im Prinzip das, was die wollen. Und um das zu machen, ähm, müssen sie natürlich eine teilweise Liberalisierung und teilweise Demokratisierung äh, einführen. Sie müssen sozusagen auch die, den populardemokratischen Block auf ihre Seite ziehen, logischerweise. Das heißt, wenn die an die Macht kommen sollten, müssten sie zumindest versuchen, Minderheitenrechte, zum bis zu einem gewissen Grad äh, Frauenrechte, vielleicht auch Arbeiterinnenrechte und so weiter. Ähm, teilweise durchzusetzen, nämlich um genau das Potenzial dieser Demokratisierungsbewegung zu entschärfen. Ja, aber das ist natürlich jetzt Zukunftsmusik. Aber das ist so ungefähr, wie die ausgerichtet sind. Und äh, die haben durchaus die Möglichkeiten zu gewinnen. Aber der das Regime, ähm, das sozusagen die Faschisierung vorantreibt, schläft ja auch nicht. Ja. Und genau weil die Opposition, die bürgerliche Opposition immer noch viel zu zaghaft ist, viel zu vorsichtig ist, das hat auch damit zu tun, dass das Kapital vor allem die großen äh, europäisch-amerikanisch orientierten Kapitalgruppen, die diese Fraktion eigentlich mehr oder weniger deutlich unterstützen. Äh, eben zwar die Oppositionsfraktion unterstützen, aber gleichzeitig Erdogan mit sanfthandschuhen angreifen, weil er ihre Interessen immer noch ziemlich gut äh, repräsentiert und umsetzt. Das heißt, sie wollen ihn nicht äh, arg angreifen äh, und hab, das hat nämlich auch historische Gründe, dass das türkische Kapital sehr staatshörig ist. Ja. Äh, das heißt, die Opposition geht genau aus diesem Grund, wegen diesem Hintergrund auch, sehr vorsichtig gegenüber dem Regime vor und unterstützt es auch, wenn es um sozusagen nationale Sicherheit in Anführungsstrichen und dergleichen mehr geht. Die Türkei hat jetzt äh, Anfang Oktober einfach versucht, Facts on the Ground zu schaffen in äh, Nordsyrien. Und das war auch ja nicht die erste Invasion. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass sie äh, in Nordsyrien, in, äh, einmal in Gebiete dominiert, damals noch vom äh, sogenannten Islamischen Staat, und einmal eben in Afrin, äh, in Gebiet kontrolliert von kurdischen Kräften, von syrisch-demokratischen Kräften, einmarschiert sind. Und diesmal eben jetzt auch ähm, östlich des Euphrates, des Euphrates. Ähm, dort äh, rein sind, äh, angekündigt, eigentlich schon seit letztem Jahr, dann war es mal wieder sehr ruhig. Die internationale Konstellation, also vor allem, dass die USA da offensichtlich dann plötzlich einen Rückzieher äh, gemacht haben, das sind das eher Ausdruck von Widersprüchen im amerikanischen Staatsapparat eigentlich, hat die Türkei sehr schnell ausgenutzt, aber offensichtlich nicht international koordiniert. Deswegen gab es in den ersten Tagen eine sehr große Reaktion, ähm, auch sehr äh, deutliche Ablehnung von vielen Seiten. Aber äh, dann haben natürlich die USA und Russland ähm, der Türkei zum einen Grenzen gezogen, was das betrifft, aber andererseits natürlich auch den Teil, den sie schon besetzt haben, quasi legitimi legitimiert international. Und ab dem Zeitpunkt äh, haben sich auch ähm, die europäischen Staaten mehr oder weniger mit dem zurechtgefunden, mit Ausnahme vielleicht von Frankreich. Ja? Das ist ja auch, jetzt ist es ja gerade sehr interessant, diese NATO-internen Konflikte von USA, Frankreich, Deutschland und dass die Türkei ja da auch ein bisschen mitspielt. Ähm, Macron da ja nicht nur gegen die Türkei, sondern auch gegen die NATO eigentlich gerade sehr scharf schießt, sage ich mal, also verhältnismäßig doch sehr deutliche Worte wählt. Ähm, klarerweise ist es so, dass äh, die... Die Interessenslage in Syrien sehr komplex ist. Also alle möglichen äh, verschiedensten Länder in der Region, äh, internationale imperialistische Mächte sozusagen Großmächte und natürlich auch regionale Fraktionen in Syrien selbst ist ja auch jetzt ja nicht sozusagen ein geeinter Staat sozusagen im Gegenteil haben sehr unterschiedliche Interessen, die dann eben teilweise konvergieren, teilweise äh, konfligieren, würde ich mal sagen. ja. Da kann denn dann schon mal eine Kraft in einer Region mit einer anderen kooperieren und mit anderen sich eigentlich bekämpfen oder so. Das hängt eben an dieser sehr komplexen Gemengelage in Syrien. Mit der Invasion der Türkei hat die USA, würde ich sagen, nochmal an Einfluss verloren. Also in, sowieso in Syrien war sozusagen Russland klarerweise schon der, der, der, der Hauptplayer eigentlich, die syrisch demokratischen Kräfte waren sozusagen die Möglichkeit, für die USA dort noch zu bleiben. Und das sind auch natürlich so wechselseitige, wie soll ich sagen, Allianzen, die natürlich auch versuchen, sich gegenseitig zu nutzen. Also einerseits, äh, niemand ist da sehr gut äh, Freund miteinander, sag ich mal. Ja, Also man kann das jetzt lang und breit kritisieren, ob man mit den USA ein Bündnis machen kann oder nicht. Aber äh, für die syrisch demokratischen Kräfte gab es halt fast keine andere äh, Wahlmöglichkeit. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie die USA super toll finden. Ja. Und jetzt schon gar nicht mehr so Aber auch davor äh, war es sozusagen eine Möglichkeit für sie, sich dort zu halten und für die USA eine Möglichkeit, einen Fuß in Syrien zu haben. Das heißt aber nicht, dass die Kanäle äh, in andere Richtungen abgerissen sind, wie man ja sehr schnell sieht. Die USA haben ja versucht, sozusagen sowohl die Türkei als auch die kurdischen Kräfte oder die syrisch-demokratischen Kräfte, angeführt von den kurdischen Kräften, gemein, also gleichzeitig zu managen. Ähm, bis jetzt eben zu dieser letzten Wolte, wo das jetzt so ein bisschen nicht mehr, äh, also mit dem Rückzieher nicht mehr geklappt hat. Und gleichzeitig kamen aber auch die kurdischen Kräfte einen offenen Kanal nach Russland immer gehabt. Den haben sie jetzt sofort wieder bespielt, natürlich, logischerweise auch, äh, dass man sich eben diese Möglichkeiten offen hält. Äh, Anrufvisisch ist es nicht so, also in Syrien, ähm, Syrien hat sich ja sehr schnell zum internationalen Krieg einfach ähm also einerseits eine Internetdynamik, die dann sehr schnell aber in internationale Dimension gewinnt und dann werden sehr viele verschiedene Interessen auf einem sehr kleinen ähm, Stückchen Land ausgefochten. Die mhm. europäischen Staaten haben jetzt militärisch und nicht unbedingt viel zu sagen. Frankreich zum Teil, Großbritannien zum Teil, aber jetzt nicht so stark, Deutschland kaum. Aber es gibt natürlich auch ökonomische Interessen. Es gibt nämlich vor allem die Frage, steht im Raum, was dann mit Syrien basiert nach dem Krieg. Die Aufteilung der Ressourcen und vor allem auch natürlich der Wiederaufbau. Und welche Form von Industrie dort angesiedelt werden kann, wer welche Aufträge bekommt für den Wiederaufbau, äh, und Bauindustrie und und, und, und, und ähnliche äh, Sektoren sind da schon in Stadtlöchern, ja, und auch Deutschland natürlich. Ähm, nicht direkt jetzt mit militärischer Bau, aber äh, also was sehr grob formuliert, die ähm, auch Vorzeige, Flüchtlingscamps im Süden der Türkei und andere Initiativen in dieser Hinsicht haben sich auch den Zweck, in den Startlöchern zu scharren, wenn es dann um den Wiederaufbau geht in Syrien. Das war eben so sehr schön anzusehen, dass die Türkei dort auf auf die kurdischen Kräfte, auf die syrisch-demokratischen Kräfte losgegangen ist, hat Russland sie im Prinzip nur zurücklehnen müssen und warten, bis alle Seiten an sich herantreten und sich ausverhandeln können. Also in einer so luxuriösen Lage sind sie gewesen. Und das ist eine Realität, die, glaube ich, auch Europa akzeptieren wird müssen und auch die USA, auch wenn sie sich damit schwer tun. Die zivile Kurdische Bewegung und vor allem die politische Repräsentation von, also die HDP, hat quasi Politikverbot. In vielen Teilen des Landes, ja, also es gibt halt, also ich würde sagen, es gibt mittlerweile eigentlich vor jedem HDP-Büro eine Polizeieinheit, die permanent dort stationiert ist. Und wenn die vorhaben, rauszugehen und eine Presseerklärung zu machen oder irgendwie eine öffentliche Kundgebung oder, oder eine Demo oder was auch immer, das wird quasi schon an der Tür des Büros unterbunden, sehr oft. Also sie kommen gar nicht aus dem Büro raus, weil da vor einfach die Polizei steht. Also es ist de facto im Prinzip hat sie Politikverbot, fast, würde ich mal sagen. Das heißt, es war sehr schwierig, da eine sehr gro also eine Antikriegsbewegung auf die Reihe zu kriegen, auch weil natürlich die Türkei da mittlerweile, also der türkische Staat, auf solche Sachen mittlerweile sehr heftig reagiert. Also das nur ein Krieg zu nennen, ist ja schon ein Verbrechen. Ja, es ist ja offiziell eine Operation gegen den Terrorismus. Ähm, es ist aber mittlerweile auch schon fast ein Verbrechen, von ökonomischer Krisensituation zu sprechen oder ökonomische Kritik zu üben, weil die offizielle Linie jetzt ist und die ökonomische Lage ist gerade wirklich nicht sehr gut. Das muss dazu werden, gesagt werden. Die offizielle Linie ist quasi, dass die Wirtschaftskrise nicht interne Gründe hat, sondern durch Angriff von Feinden von außen kommt. Und Menschen, die im Inneren, die das kritisieren, potenziell natürlich auch Arbeiterinnen, die sozusagen protestieren oder Gewerkschaften, die protestieren, sind quasi Agenten dieser internationalen Feinde. Also damit ist potenziell die Kriminalisierung auch von jeder Form von ökonomischem Protest geebnet auch wenn es jetzt in der Praxis nicht, nicht so leicht umzusetzen ist, potenziell ist das gegeben. Ähm, in der Türkei selbst hat sich die, ähm, die Tagesordnung, die verschiebt sich immer sehr schnell, weil einfach sehr viele Sachen passieren. Und es geht mittlerweile sehr wenig um den Krieg, würde ich sagen. Ja? Also in dem Moment, wo sozusagen dort auch die, die Konfliktlinien sich ein bisschen gefestigt haben, geografisch, und es offensichtlich geworden ist, dass die Türkei zwar einen Teilerfolg hat, aber eben nicht eigentlich nicht das haben, bekommen hat, was sie wollte, und dass das auch vor allem innenpolitisch nicht den Effekt gezeitigt hat, den sie haben wollten. Nämlich, dass der Großteil der Bevölkerung sich wieder hinter sich stellt. Ja. Auch selbst wenn sehr viele den Krieg irgendwie unterstützen, weil er quasi überpolitisch ist in der Türkei, ja. das hat nicht im historischen Hintergrund, ähm, ist bei allen anderen gesellschaftlichen Konfliktfeldern, Ökonomie angefangen, aber eben auch all diese anderen gesellschaftlichen Widersprüche, die ich schon aufgezählt habe, ähm, hat sich jetzt nichts verändert. Ja? Und die Hegemoniekrise geht weiter. Es ist nicht gelöst worden durch diesen Krieg. Ähm, das heißt, es hat sich dann auch die Tagesordnung wieder schnell verschoben, weil auch das Regime nicht drauf gebocht hat, äh, diesen Krieg jetzt an der vordersten Front zu halten. Am 25. November gab es jetzt auch wieder große Proteste von, von Frauenorganisationen. Ähm, und wie gesagt, all die anderen gesellschaftlichen Konfliktlinien, inklusive wahrscheinlich ähm, ja, also sich an, an Kollektivvertragsverhandlungen, die jetzt anstehen, und Minderheitslohn, das David in der Türkei jedes Jahr verhandelt, neu verhandelt, Verhandlungen, ähm, sich möglicherweise daran entzünden, Proteste, Arbeiterinnenklasse, ähm, sind durchaus wahrscheinlich möglich und ähm, aus diesen Gründen und anderen äh, Gründen, gesellschaftlichen, strukturellen Gründen wird sich auch die Hegemoniekrise in der Türkei fortsetzen. Ja, es wird keine Seite sehr schnell das Ganze für sich entscheiden können und ähm, der Krieg hat das auch nicht geschafft zu lösen. Also ich meine, das ist eine schwierige Frage. Einerseits hat es historische Gründe, weil Parteiverbote sozusagen in der Türkei sehr stark mit der Putschperiode vom dem 80 er Putsch assoziiert werden und die AKP und Erdogan eigentlich sehr darauf erpicht sind, sich von dieser Periode zu distanzieren. Was zum Teil auch personell stimmt, aber andererseits baut ihr gesellschaftliches Projekt genau auf dem Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell auf, das durch den Putsch eigentlich eingesetzt wurde. Nämlich einerseits konservativ türkisch-islamische Synthese, andererseits Neoliberalismus. So. Aber gleichzeitig ist eben die Parteischließung, die Schließung von Parteien wird sozusagen mit putschistischen Kräften assoziiert. Auch die AKB selbst war mehrmals davon betroffen, dass also die anderen Fraktionen oder andere Fraktionen im Staat sie verbieten wollten. Das heißt, es macht vielleicht keinen guten Eindruck und sie spekulieren darauf, dass es für sie sinnvoller ist, wenn sie die HDP nicht verbieten. Ja? Und damit sozusagen auch den ähm, Kadern nicht die Möglichkeit nehmen, ähm, im, im, Par im Parlament zu sein und sozusagen irgendwie noch die Hoffnung, legale Politik zu haben, äh, aber gleichzeitig äh, de facto verunmöglichen, dass die HDP immer dann, wenn es um was Wichtiges geht, Politik macht. Ja? Das ist nicht, wie gesagt, es ist kein hundertprozentiges Politikverbot, natürlich, aber bei kriti in kritischen Momenten ist es das schon fast. Ja? Um, ist es möglich, dass die HDP auch tatsächlich verboten wird? Ich würde sagen, ja. Aber wie wahrscheinlich es ist, da bin ich mir nicht sicher. Weil, wie man sieht, funktioniert sie ja auch ohne ein Verbot der Partei als Ganzes. Ja? Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass ein Verbot der Partei mehr internationale Reaktionen nach sich ziehen würde, als dieses gezielte Verhindern von Politik oder Absetzen von Co-Bürgermeisterinnen was ja jetzt nicht unbedingt viel internationale Reaktion hervorruft und kaum in den Medien ist. Aber ein Verbot der Partei wäre sozusagen was, was sozusagen nochmal hochschwelliger ist und dann vielleicht auch Widerstände hervorrufen würde. Und wahrscheinlich auch vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gekippt werden würde irgendwann mal. Ja, das ist dann dauert dann halt oft lang, aber das ist nicht unwahrscheinlich. Ja, also vielleicht spekulieren sie einfach darauf, das niederschwellig zu halten, aber sozusagen sowieso das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Klar, die kurdische Bewegung ist hier sehr bekannt in Europa, aber es gibt auch andere gesellschaftliche Dynamiken, ähm, Initiativen, ähm, Frauenbewegung, LGBTQ-Bewegung, alevitische Bevölkerung, arabische alevitische Bevölkerung, aber auch die Arbeiterinnenklasse, äh, die sozusagen auch ein ähm, Widerstandspotenzial oder Widerstandspotenziale mit sich tragen und das auch immer wieder zutage Tage ähm, legen und ähm, die haben auch Aufmerksamkeit verdient von hier Ja, und ich glaube, ähm, dass es sehr wichtig ist, deren Stimmen auch zu zeigen immer wieder. Ja, also nicht zu sagen, klar, es ist ein, es ist ein repressives, autoritäres Regime, ja, aber das heißt nicht, dass alles verloren ist. Das heißt nicht, dass man gar nichts mehr machen kann. Im Gegenteil. Also wenn man sozusagen sagt, na, ist alles vorbei, das ist aus, vorbei, äh, nichts ist mehr zu sagen, nichts ist mehr zu machen, dann äh, werden eigentlich genau jene Stimmen ähm, und jene Initiativen, die was machen, nämlich vor Ort, weggeschoben und unsichtbar gemacht. Und ich glaube, das ist durchaus sehr wichtig, da sozusagen den, den richtigen Fokus zu bewahren. Nämlich einerseits tatsächlich diese Autoritarisierung, Faschisierung zu sehen, aber andererseits auch zu sehen, dass trotz all der Gewalt sich dieser Block nicht durchgesetzt hat. Und bei den meisten Wahlen, 51, 49, 52, 48, selbst wenn diese Zahlen voll, vollkommen richtig sind, gibt es da einen Block von rund 50 Prozent, der eigentlich seit Jahren konsequent dagegen ist. Ja, aus unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen ist es, ist es sehr wichtig, den auch zu sehen, und ähm, das ist ja auch was, was man dann durchaus unterstützen kann, ja, also kritischen Journalismus, kritische Wissenschaft, äh, verschiedenste zivilgesellschaftliche Initiativen, ähm, die Möglichkeiten von hier auch auszuloten, es gibt natürlich auch Menschen, die hier sind, die sich in diesen Zusammenhängen engagieren, äh, mit denen kann man auch hier sozusagen in Kontakt treten und das würde ich vielleicht noch mal betonen dass das durchaus auch was ist was glaube ich eine gute Sache ist